Zugvögel pflanzen keine Wälder. Wir suchen nach Themen für unseren Podcast, „Expedition in die Forschung und Du kannst mitreden. Den Wäldern in Europa wird es zu warm, die Pflanzen müssen schnell neue Gebiete im Norden besiedeln, doch ihre Samen fallen bekanntlich nicht weit vom Stamm. Vielleicht helfen da ja Zugvögel, die ihre Brutgebiete ebenfalls nach Norden verlegen müssen. Ein internationales Team mit Beteiligung des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums ermittelte, welche Zugvögel welche Früchte fressen und wo die Samen wieder ausgeschieden werden könnten. Ergebnis? Nur wenige der untersuchten Pflanzen tragen während des Frühjahrszugs der Vögel Früchte mit Samen, werden gefressen und dann potenziell nach Norden mitgenommen. Zugvögel trügen also nur eingeschränkt zur Ausbreitung der untersuchten Pflanzen nach Norden bei. Spannendes Thema, lass es uns wissen. Tschö!